Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Schön, wie wir stumm sind, wenn wir uns sehen, uns ohne Worte einfach besser verstehen. Reden ist Silber, Gold ist Schweigen. Sprechen, kannst mir alles zeigen du, du, du, du, du, du, du, du. Glück ist geliebt zu so werden, wie man ist Ich liebe dich, Wortkarg, so wie du bist Gib mir ein Zeichen, das mich nicht verwirrt Was ständiges Reden in die Irre führt Worte sind Und viel, viel, viel zu gefährlich. Grab mir eine Grube und ich falle rein. Das muss wahre Liebe sein. Springst du aus dem Fenster, spring ich dir hinterher. Du fällst ganz weich und das ist nicht fair. mach die Augen zu, ich stehe hier, doch wohin gehst du? Obwohl du nichts sagst, kann ich dich nicht verstehen, weil wir uns ständig im Kreis herumdrehen. Kommunikationsproblem, weil wir schweigen, wenn wir uns gegenüberstehen. Kommunikationsproblem, weil wir schweigen, wenn wir uns in die Augen sehen. Worte sind so gefährlich. Worte sind viel zu viel, viel zu gefährlich. Schweig's mir durch die Blume, sonst werd ich verrückt Oder leg mir ein Ei und ich bring's dir zurück Schweigst um den heißen Brei herum Ich schrei dich an, doch du bleibst stumm Worte sind so gefährlich Worte sind viel, viel, viel zu gefährlich Worte sind so gefährlich, ehrlich.